am weiß, welche ist. Da ist Werner. Jetzt, Jetzt kommt's... Ja, ist ich, hab ihn, ich hab oh, ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn eingesammelt. Oh mein Gott. Es hat einfach geklappt. Ich hab Werner. Ach, oh, du habe kein Boot dabei. Hast du ein Boot? Und ein... Gas. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich würde sterben. Ich Scheiße! hier. So Leute, ich bin deine Bruder. <lacht> Das ist so ein richtiger Panano an Mod, ich schwör. Nachdem der letzte Versuch von uns, Minecraft durchzuspielen, eher weniger geglückt ist... Warte, warte, warte, warte, ich muss gleich... Ah! Oh, oh, das kann ich... Das hat gar nicht funktioniert starteten Samurai und ich einen neuen Try. Wir haben ca. 3,5 Stunden am Stück aufgenommen, was ich nun in mehrere Folgen schneiden werde. Was glaubt ihr, wie viele Versuche und Stunden wir wohl brauchen werden? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr von diesem Projekt sehen wollt und auch ein Abonnement, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Ja, da äh, das Ganze hier letztes Mal ja extrem gut geklappt hat mit unserem äh, Minecraft-Durchspielen, haben wir jetzt einmal die ganze Map resettet. Genau, wir haben jetzt eine brandneue Map, haben äh, schon einen Schaden bekommen, <lacht> reden wir nicht darüber. Jetzt werden wir jetzt erstmal Bäume abbauen. Auf geht's! Hey, bei mir ist ja auch die erste Folge, weil ich hab davor extra nicht aufgenommen weil mir klar war, dass wir sterben werden. Das war totale Absicht. Achso, wer lädt das jetzt hoch? Äh, beide, würde ich sagen, einfach, oder? Ja, würde ich glaube ich auch sagen. Ich hole schon mal Junge, what the fuck? Ist einfach ein Kiesberg hier. Oha, das Biom ist zu übel selten, what the fuck? Das hat <lacht> seltene Sachen suchen hier es ist, es ist, schon, es ist schon zum ist selten. Ja, es, ist, es ist nicht so krass seltener wie jetzt das andere, was wir da gefunden haben, aber es ist schon selten. Und dann minecraft Sounds auf Hoch. <lacht> ich hab mal. <lacht> Left? Was hast du gemacht? Ich dachte, ich jetzt gefixt, aber fällt auch nicht, weil es ist seit langem nicht mehr abgestoßen. <lacht> Perfekt, ich, Kommst ich seh dich, dir? ich sehe dich, ich seh dich. Okay, dann das war ein Zombie. <lacht> I see no difference. <lacht> hier ist eine Axt, hier ist eine Axt, mit der Axt, mit der Axt. Das bringt viel, viel mehr. Du bist tot. Weil dann können wir gleich Wasser einmal machen, dann gieße ich gleich lava lava <lacht> <lacht> Oh mein Gott, ich habe Eisen! Im Fluss, man sieht's am Fluss. Ich bin eben da mehrmals dran vorbeigelaufen, das ist drei, ja einfach drei, so Drei, drei, hast du drei, mindestens drei. Ja. Oh super, dann komm einfach zu mir dann. Ich habe sogar noch mehr. Warte, mein Kopf tut gerade weh. <lacht> Warte mein Kopf tut gerade weh. Ups, ich glaube, ich, glaub, ich bekomme Kopfschmerzen. Egal, Minecraft spielen, wichtiger. Wichtiger, <lacht> ich, ich wusste sowas von dass es kommt. Ich dachte gerade nach, nehme ich ihm diesen Joke vorweg? Nein, ich, ich äh, lasse ihm ich eine Chance gemerkt. nicht zu beweisen. Ich hab's, ich hab's gemerkt, dass ich hab's gemerkt, dass du, dass du schon an diesen, an diesen Joke auch dachtest. Ja, ja. Wir brauchen auf jeden Fall Gold, weil das ist einfach wichtig, weil ohne Gold, da hab ich keinen Bock drauf, das bringt nichts. So, Melonen! Melonen? Ja, Melonen. Melonen brauchen wir einfach so, einfach so. Doch, doch, doch, Melonen, weißt du was du sagen willst? Melonengolem, Melonengolem. Melonengolem, Melonengolem. Melonengolem, Melonengolem, Melonengolem. Golem, ist so dumm, ich hast Angst. Ich hab ne riesen, ich hab ne riesen gefunden mit einer Mine. Ich hab ein Portal! So, ich versuche den Creeper beim Skelett zu explodieren. Nein, nicht! <lacht> das wäre jetzt eher weniger mein Plan. Nein, ah, Creeper! Ich Achtung, so ich versuche den, der Creeper! Ah, God, God. Ich nehme nehm die, nehm nehm die Bett mit, ich nehme die Bett mit, ich nehme die Bett mit. So, wir gehen jetzt in, wir gehen jetzt in meine gemütliche Höhle. Ja, ne, voll ein Creeper, drei Skelette, ja. Wie findest du unseren Fisch? Komm, Werner! Freiheit, Werner! <lacht> das ist Wasser weggemacht, das heißt, er stirbt jetzt. <lacht> Oh, da oben bin ich schön. <lacht> oh, so, oh, wir oh, no, oh nein. Oh, darf nein. ich sagen, dass du gerade wie Pumuckel klingst? Brauchst du Essen oder sowas? Brauchst du irgendetwas? Uh, oder what? brauchst du nur ein neues Gehirn? Ein neuen Gehirn? Nein, auch nicht. Ich habe Eisen. Ich werfe drei Buch, what the fuck? Da wollte ich nicht hin, aber. <lacht> oh mein Gott, was ist das für ein komischer Raum? Da, da oben ist ein ich riesiger Hohlraum. Da oben das ist es einfach dein Gehirn. <lacht> Wir spielen halt doch nicht mal 1.8 oder so, wo das. Ich hab schon einen. Das ist mein Baum. Ich habe diesen Baum zuerst gefangen. <lacht> so. Ach, ich meinte gefunden, aber chillig. Ja, oh, ich, ich muss gerade an Pokémon denken so. <lacht> Und was hast du heute für ein krasses Pokémon gefunden? Baumi! <lacht> ich hol gerade Eis noch mehr, damit wir uns noch zum kraften können. Okay, das wir, wir, wir bauen jetzt hier unten ganz viel ab, dann sind wir ganz gut ausgerüstet, dann gehen wir never. Hallo, hallo, ihr bist nett! Ich block dich! Ich block dich! Ha, du brennst! Ha, du brennst! Dann stirbst du! Hallo, wie geht's dir? Okay, ja! Du brennst! Golem, Golem, Melon, Golem, Melon. Ja, das kann man essen. Isst. Habe ich echt gesagt erwartet. Ich wusste jetzt. <lacht> ich hätte das auch nicht. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn irgendwas anderes da jetzt kommt. Willst du erstmal fahren? Fahr du erstmal. Okay, aber fahren wir du hinterher? Müsste ich doch einfach okay. Scheiße, hast du geguckt? <lacht> <lacht> Mann! Guck mal, man weißt du, welche ist. Da ist Wärme. <lacht> <lacht> <lacht> Haha. <lacht> du hast die gerettet. Ich hab ihn gerettet. Ich bin bereit, den nächsten Fisch zu retten. <lacht> ich rette einfach jeden Fisch. Adieu, Fisch! Jetzt war's da! Und noch ein Wort mehrmals <lacht> Okay, jetzt kannst du mir <lacht> Sprachen lernen, Bubble bringst du Ich baue wieder frei und du bringst von unten ein Eisen mit, dann, machst, dann machen wir dir eine Hose und dann gehen wir in Nether, okay? Besuchen. Ich habe ich hab Werner mitgenommen, guck hier, das ist Werner. Aber Werner muss als erstes durchgehen. Und die du holst erstes rein, dann hol ich Werner nach. Jetzt, jetzt gibts total. ja Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn eingesammelt! Oh mein Gott! Es hat einfach geklappt! Ich hab Werner! Oh, so ist der Valley ist halt schlimm, gell? Also konnte nicht gleich von 80 Dingern angegriffen werden. Ja, du Schlafen, Schlaf, Schlaf, Schlaf, Schlaf, Schlafer. <lacht> oh, Nein, ah, wieso steht da hinten eine Werkbank? Achso, hast du hast Werner dabei? Ja, ich hab natürlich Werner dabei. Ist halt richtiger Scheiß spawn. Wir, wir brauchen das überhaupt gar nicht hier. Wir bräuchten Gold, dann könnten wir mit den traden. Oh, da, Achso, da, du, da, ist oh, da. Scheiße, ich. Ah, scheiße, hab kein Boot dabei. Hast du ein Boot? Und ein Vor Gas. Welt, Junge, so viel auf einmal! Help! Nein, nein, nein, nein, nein. Ich habe ein halbes Herz. Oh komm, mein Gott! Mich. Ja, komm. Oh mein Gott! Ich habe gar keine. Schieß doch so... mich, du Idiot! Oh nein, oh nein, oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Nein nein nein nein nein nein nein, sammle meine Items ein, sammel meine Items ein! Gewalt ich bin immer tot! Die sind verbrannt! Nein, der Hocklin ist durch! Ich will sterben! Ich hier ist ein Skelett Dann Hocklin ist tot ich hab den Hocklin getötet! Ich komme, gerannt. ich sehe dich! Ich habe zwei Herzen. Nein alle meine Items sind verbrannt! Nein, nein, nein! Der Typ greift dich an! Nein, die greifen mich auch an! wegen dir! Junge, wir bauen woanders ein Portal, ich habe gar keinen Bock hier! Ich habe einfach alle Items verloren. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich hier äh, manche Items gesaved, das Warte. ist gut. Dann renne ich jetzt los und hole jetzt erstmal wieder Eisen. Hast du Eisenspitzhack oder sowas? Ich habe gar nichts, ich habe nur Steinschnitzwacke.